Guten Morgen in Deutschland. Um da auch ein Kreuz dahinter zu setzen, werde ich hiermit feierlich und offiziell auch den Vegan Tech abarbeiten. Der Pia von Happy War Soul war so unverschämt mich in diesen emotionalen Zwiespalt zu schmeißen zwischen kanns eigentlich nicht mehr hören und respektvoller Umgang mit den Werten und den Gepflogenheiten der veganen Youtube Gemeinschaft. Und ähm, ja, da ich immer schon eher der Mitläufer gewesen bin, bekommt ihr jetzt dieselben 10 Fragen an den Latz geknallt, die ihr in den vergangenen Tagen auch schon von gefühlt ja, 100 anderen YouTubern veganen Youtubern gehört bekommen habt. Wann und warum? Erste Frage. Wann und warum wurdest du vegan? Ich wurde exakt vor 323 Tagen vegan. Und der Grund war einfach der Wunsch zu erfahren, was äh, ja, diese ganzen Ökos und Weltverbesserer eigentlich so geil an diesem Vegan finden. Naja, ergeben Sie sich dass ich jetzt auch so ein dummer Öko und Weltverbesserer bin. <lacht> ja, zweite Frage. Was äh, und wer hat dich äh, inspiriert, Vegan zu werden? Also den Anstoß äh, über das Vegan nachzudenken, den hat dieser Gary Jurowski äh, mit seinem sehr ergreifenden Vortrag bezüglich den Tierrechten gegeben. Äh, der Ausleser jedoch äh, des Experiments Vegan war dann Carl äh, Sundance in äh, ja, seine Videos. So, drittens war die Lieblingsdoku gibt's letztlich für mich nicht, weil äh, Dokus sind einfach irgendwie Dokumentation die man sich einmal anschaut, die Infos aufnimmt und gut ist. Also, ja, und die meisten Infos über den Veganismus habe ich von ja, Internetartikeln, von Youtube, von Büchern, aber nicht von Dokumentationen, Also bin kein wirklicher großer Fan von Dokumentationen auch wenn ich hin und wieder vielleicht mal eine schaue. Wenn ich schnell Infos haben will, suche ich, such ich mir die im Internet und wenn ich einen Film anschauen will, dann will ich eigentlich unterhalten werden und ja Dokus sind mir einfach äh, Einfach zu lang, gemessen an dem ja, relativ schlechten Information und Zeitaufbringverhältnis. Zumal Information und das Denken für mich eh nur so ja, quasi eine Spielerei des Menschen sind und nichts mit dem wirklichen Leben zu tun haben und ja, deswegen Spielerei, Dokus, aber da ich kein Effektivspieler gibt es wenig Dogus bei mir. Wie sieht meine vegane Ernährung aus? Ja, einfach mein Futter ehrlich schauen, Aber naja, wer nicht Spielverderber sein? Also, früh gibt es einen Green Smoothie, der bereits 100% der Vitamine und Mineralstoffe und meistens so 60-80% der Aminosäuren gemessen an den DGE-Empfehlungen abdeckt. Das bedeutet... Da man Proteine sowieso tendenziell etwas überbewertet, siehe auch mein Video, wie man ähm, ja, auf die von der DGE empfohlenen Werte überhaupt kommt, ähm, ja, habe ich bereits am Morgen eigentlich alles, was ich brauche. Und ja, entsprechend gibt es damit für mich tagsüber nur noch vereinzelte Snacks quasi. Und meist bleibe ich dabei, ja, mittlerweile auch der Rohkost treu, ohne mich da Rohköstler zu nennen. Weil ich schon alleine meine Pizza Luigi immer wieder den Weg auf meinen Teller finden wird. Äh, wer sie noch nicht kennt. Oben bei den Infogarten. Pizza Luigi, die beste vegane Pizza aller Zeiten. Mit dem besten veganen Pizzateig aller Zeiten. Ihr müsst euch das so mit denen angucken. Nächste Frage. Ist jemand in deiner Familie vegan? Nein. Kennst du einen veganen äh, Re, ein Re, ein Re, Veganer real? Ja. Und äh, ziemlich viel. <lacht> was ist dein liebstes veganes Gericht? Green Smoothies. Und äh, ja, da gibt es eigentlich nichts, was diese Spitzenposition auch im Ansatz gefährdet. Nicht mal Luigi kann das. Ohne Green Smoothie kann ich mir ein Leben als Veganer... Eigentlich kann es nicht mehr vorstellen. Das ist einfach ein absolutes Miss, äh, Muss. Ja, definitiv. Wie ist es für dich in einer Gesellschaft zu leben, die nicht gewaltfrei ist? Naja, Ernährung sensibilisiert, sensibilisiert zwar schon ein ganz schönes Stück, aber ähm, ja, ich habe eigentlich schon immer so eine gewisse Schutzhülle um mich herum aufgebaut gegenüber allen anderen und war eher vom Typ her so der Einzelgänger. Und ja, weil ich... Ja, ich habe immer den Eindruck, irgendwie, alle anderen Menschen sind extrem unsensibel. Äh, ja, und auch extrem unbewusst. Also ich habe da von Haus aus schon eine ziemlich große Distanz zwischen dem Durchschnittsmenschen, also der Bevölkerung der Erde und ihren Eigenschaften und mir. Und da ich ja, dem Menschen an sich auch keine besonders große Bedeutung im Kontext des Universums einräume, weiß ich, dass es eigentlich nur für uns wichtig wäre, gewaltfrei zu leben. Und äh, dem Universum ist das im Endeffekt scheißegal. Von daher ja, lächle ich meistens, wenn ich sehe, wie dumm die Menschen auch agieren. Und äh, anstatt mich da wirklich richtig reinzusteigern. Aber ich kann das auch. Also, wenn ich mich dann aufrege, dann rege äh, ich mich dann schon sehr, sehr toll auf. Aber ich versuche meistens zu lächeln. Wie gehst du mit Fleischessern im Allgemeinen um? Gerade wenn sie äh, blöde Bemerkungen machen, unsensibel oder ignorant und so weiter. Pff, unterschiedlich. Aber meistens, wenn es wirklich auf die negative Schiene geht, ignoriere ich das einfach. Nur wenn jemand wirklich interessiert ist und eben nicht nur provozieren will, dann lasse ich mich auf ein Gespräch ein. Und dann ist es wirklich so, dass es äh, eigentlich total individuell ist. Auch wieder gegenüber halt, also gibt nichts. Ja. Lieblings-YouTube-Veganer. Ja. Bin ich in aller erster Linie ich selber, ich schaue zwar sehr sehr viele Videos, aber meine eigenen Videos schaue ich mir am häufigsten an, aber ja das ist natürlich <lacht> da auch einmal dran in welcher Stimmung ich mich befinde. Und dazu passend gibt es dann auch immer wieder ein paar Kanäle die diese Stimmung dann auch treffen. Der perfekte vegane Kanal wäre irgendwie für mich so eine attraktive Frau die lustig ist, die sexy ist, die intelligent ist, über sich selber lachen kann, mit den Zuschauern spielt und komplett tolerant gegenüber allen Menschen ist. So. Den vegan gibt's nicht. Und entsprechend ja, ist halt wirklich so dass ich halt Nischen von Stimmungen habe die bedient werden. Aber um eben auch mal ein paar Namen zu nennen und sorry an all diejenigen die ich jetzt wahrscheinlich vergesse und die ich trotzdem schaue, aber ja, aktuell finde ich zum Beispiel wir sind weg und Ihr Weltreiseprojekt total äh, ihr, ihr, ja, ihr Weltreiseprojekt, äh, ja, ich extrem spannend. Kasandens, ähm, ja der alte Hund hat es auch irgendwie drauf Vlogs zu machen finde ich total gut. Dann schaue ich auch gerne diese jungen, engagierten YouTuber, die mir zeigen, ja, wie, wie geil die nächste Generation drauf sein kann. Also dazu zählt auf jeden Fall Semper Veganis, die Life Junkies, äh, Lea Love's Lifting, einfach perfekt. Und ja, solche, solche Kanäle. In Phasen der Menschenliebe, wo ich einfach nur äh, ja, Menschen die mich berühren, dann, dann schaue ich solche Kanäle wie Gemeinsam Vegan, Apfelwolke, Hüllitopia, Love Tree Family, Mojo, die Soul of Mercy äh, und so weiter. Dann gibt es so die Informationsschiene, da geht eigentlich nicht über Silke Leopold. Und Joachim von Difference is a virtue und ja und dann gibt es Motivation im Fitnessbereich, da ist Matt VP dabei und fit mit Anna. Ja, Garten, da Jen vom Garten Gemüse Kiosk äh, finde ich richtig klasse. Wenn ich eher so ein bisschen nachdenklich manchmal drin drauf bin oder so wenig so ein bisschen, ja, melancholisch drauf, dann, ja, dann schaue ich mir gerne äh, den Marvin an, Marvin Food und äh, Veganell und Rezepte ist auf jeden Fall Gemüse Kombüse und äh, Raw Future TV ja wenn ich äh, wie will was in der Community abgeht Regalen Community schaue ich Energie Vegan Power Girl Vegan Feeling auch den High Carb Christian und ja und wenn ich Entertainment haben will dann so Manolo Floyd oder Motrix TV ja dann, dann schaue ich auch ganz viel oft gerne diese kleinen Kanäle die gerade gestartet sind und, ja, und schauen wie sie sich so entwickeln sowohl als YouTube Kanal als auch persönlich und auch da jetzt alle anzufangen ist halt eine never ending Story die ganzen Links der YouTuber die ich genannt habe und auch die die ich abonniert habe seht ihr ja in meinen Abos und ja ich nutze jetzt dieses ähm, ich stelle jetzt fünf Kanäle nominieren äh, nicht um jetzt mich in den Mund von großen Kanälen zu bringen äh, wie so viele vor mir sondern ich nutze das einfach mal äh, ja fünf der kleinsten Kanäle äh, die ich kenne und äh, die auch mal Support erhalten sollen äh, denn die brauchen das eben viel mehr als ich und da möchte ich eben fünf Leute nominieren die noch nicht so bekannt sind das ist Kevin Fit und Vegan ein Typ der mich ein bisschen an mich erinnert und auch das Herz am rechten Fleck hat und hat glaube ich erst 77 Abonnenten dann die die V die hat auch 70 Abonnenten, auch meiner nach, nach unterrepräsentiert was es angeht. Die Yvonne trifft Süßkartoffel, eine richtig taffe und sympathische Frau, die meiner Meinung nach auch mal mehr Support gebrauchen könnte, die hat glaube ich erst 20 oder 22 Abonnenten. Die äh, Sandra Rumal ähm, die hat auch erst um die 70 Abonnenten, aber gibt sich richtig viel Mühe mit den Videos und am Ende natürlich noch den Uli von Bödefeld, der definitiv der krankeste Abonnent von mir ist, aber ich mag ihn einfach. Äh, ich hätte ja auch hier noch 4-5 weitere äh, im Kopf gehabt. Ähm, aber man soll halt nur 5 techen und generell äh, ja, finde ich, man sollte sich generell mal die Mühe machen, gerade bei den kleineren Kanälen mal eher da vorbeizuschauen. Da ist meist viel mehr Herzblut zu finden. Ja, und entsprechend auch da meine Empfehlung, die kleineren Kanäle auf jeden Fall zu betrachten. Ja, ich hoffe, ich konnte diesen vegan Tag zur Zufriedenheit aller erfüllen und beantworten. Äh, oder ja, wie man auch immer das sagt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Pflicht und Schuldigkeit getan. Euer Christian, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.